Auf der Oberseite der meisten Geräte befinden sich die Bedienungstasten. Damit lässt sich das Gerät einstellen und steuern. In der Regel ist die Einschalttaste gleichzeitig die Ausschalttaste. Durch einfaches Drücken der Taste kann man das Gerät einschalten. Nach der Nutzung drückt man diese Taste zweimal, um das Gerät vollständig auszuschalten. Denn beim ersten Drücken kommt eine Sicherheitsmeldung, um versehentliches Ausschalten zu verhindern. Sobald das Gerät an den Strom angeschlossen ist, leuchtet bei den meisten Geräten eine LED. Durch das Einschalten ändert sich die Farbe dieser LED. Das Gerät kann zusätzlich zu den Funktionstasten oben auch durch die Fernbedienung gesteuert werden. Über das Menü auf dem Gerät bzw. der Fernbedienung können am Beamer zahlreiche Einstellungen wie Trapezausgleich, Farbwahl und viele Dinge mehr vorgenommen werden. Bei den Funktionstasten befindet sich außerdem eine Taste für die Suche nach der Signalquelle, meist Source oder Source Search beschriftet. Sofern der Beamer das angeschlossene Gerät nicht automatisch erkennt, kann man mittels dieser Taste einen manuellen Suchlauf starten. Die weiteren Tasten sowie Funktionen des Geräts werden in der elektronischen Bedienungsanleitung erklärt.